Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden uns heute mal damit beschäftigen, welche drei Fehler dazu führen können, dass du mit Amazon FBA dein Geld verbrennst. ist ganz wichtig, dass du wirklich wie gesagt gerade auch am Anfang eines Unternehmensaufbaus dein Geld zusammenhältst und wirklich so wenig Fehler wie möglich gibt. Und ich habe ja schon mal in einem Video über diesen Algorithmus geredet, den ich wirklich auch bringe und den wir anwenden, um halt Fehler beiseite zu lassen und sich nur auf den Erfolg zu konzentrieren. Worum es aber heute geht, ist explizit, welche drei häufigsten Fehler, wie gesagt, im Amazon FBA-Business passieren können oder welche ihr begehen könnt und wo ihr einfach darauf achten solltet. Und wir fangen direkt mal ein mit Punkt Nummer 1, einer der wichtigsten Faktoren für deinen langfristigen Erfolg und zwar ist das die richtige Produktauswahl. Hört sich immer so banal an, sage ich mal, aber das ist das, der Grundbaustein, auf den du deine, dein Unternehmen aufbaust. Wenn das schon nicht stimmt, dann kann der Rest hinten dran auch nicht funktionieren. Das heißt, du musst wirklich lieber länger Zeit in deine Produktrecherche investieren und ein gutes Produkt finden, welches eine gute Historie hat, welches langfristig funktioniert und auch mal ein bisschen weiter denken. Nicht nur auf Amazon Zahlen, Daten, Fakten fokussieren, sondern mal überlegen, okay, habe ich ein Produkt wirklich hier, welches es auch in fünf oder zehn Jahren noch funktionieren kann. Oder ist es gerade irgendwie im Hype und deswegen vielleicht für zwei, drei Jahre kurzfristig erfolgreich? Oder ist es etwas, was in fünf Jahren die Leute vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber immer noch gebrauchen können? gib dir ein Beispiel, ein Handtuch ja, oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen, Daten, Fakten auf Amazon aussehen, aber ein Handtuch wird auch in fünf Jahren noch funktionieren und in zehn Jahren noch funktionieren. Genauso wie Teller, Messer, Gabel oder sonstige Basic-Artikel. Und du musst dich aber hinsetzen und überlegen, wie gesagt, Funktioniert das Ganze auch langfristig gesehen oder nicht? Wenn nicht, dann lass es lieber. Fokussiere dich auf Artikel, die du wirklich langfristig positionieren kannst, weil ein Unternehmen willst du ja nicht innerhalb von einem Jahr aufbauen und nach zwei Jahren wieder aufhören, sondern du möchtest es aufbauen, halten oder langfristig verkaufen oder was auch immer dein Ziel ist. Aber immer mit einer langfristigen Komponente versehen. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass du dir viel Zeit bei der Produktrecherche nimmst und wirklich einen Artikel heraussuchst, der ein Best Performer ist, der wirklich gut ist, der einen starken Markt hat, schwache Konkurrenz und im Optimalfall ähm, super Umsätze und natürlich auch langfristig dann funktioniert. Das ist der wichtigste Punkt. Auf diesem Gerüst baust du den Rest auf, dein ganzes Unternehmen. Also fokussiere dich darauf und nimm dir die Zeit. Punkt Nummer zwei, auch einer der wichtigsten Dinge, die immer falsch gemacht werden und zwar ist das der Launch. Ja, es ist immer so, wie gesagt, es gibt keine perfekte Methode für den Launch. Jeder hat andere Methoden, Möglichkeiten, Wege gefunden, wie man launcht, aber in diesem Prozess der Produkteinführung sollten im Optimalfall keine Fehler passieren, weil entweder verbrennst du viel Geld und der Artikel ist noch immer nicht positioniert oder aber du positionierst ihn, der Artikel ist aber schlecht, fällt dann ab. Das heißt, du musst wirklich gucken, dass dein Listing einfach perfekt ausgearbeitet ist von Bildern. investier in gute Bilder, in gute Texte. Ja, nimm dir die Zeit dafür, nicht nur eine Stunde oder sowas, sondern ein paar Tage, wenn es notwendig ist. Aber bau das perfekte Listing mit der perfekten Keyword-Recherche, welches verkaufspsychologisch optimiert ist. Weil das ist Grundbasic für den Launch. Weil wenn die Conversion-Rate schlechter ist als von Konkurrenten ja dann ist es im Normalfall so, dass du, auch wenn du dein Ranking erreicht hast, das ganze Geld eigentlich verbrannt hast, weil du wieder abfällst. Und du musst halt, wenn du einmal das Ranking erreicht hast, dort bleiben. Ja? Hör nicht auf irgendwelche Guru-Tipps, die sagen, das ist eine neue, beste Launch-Strategie. Im Optimalfall verlaunchst du einfach mit PPC oder mit ähm, anderen Methoden, aber PPC ist momentan einfach so der Renner. Da gibt es einfach Wege und Möglichkeiten, wie man dort den perfekten Launch hinlegt. Dafür muss aber, wie gesagt, der Artikel Gut aussehen. Und dort ist es auch mal wichtig, dass du beim Artikel Listing, wenn du diesen schreibst, einfach mal ein bisschen darauf achtest, ob das der Verkauf psychologisch optimiert ist. Angenommen, du hast eine Zielgruppe für eine Bohrmaschine. Ja? So, und du möchtest jetzt eine Bohrmaschine verkaufen. So, und es gibt in, insgesamt drei verschiedene ähm, Variablen bei Menschen. Ja, das ist einmal der auditive Bereich, der visuelle Bereich und der kinästhetische Bereich. Kinästhetisch, einfach, das sind die Leute, die immer fühlen, die reden auch so, ich fühle mich nicht gut oder ja, für mich fühlt sich das so und so an. Visuelle Typen, sind die Le wollen immer alles sehen. Ja? Auditive Typen, die wollen immer alles hören. Ja? Ein auditiver Typ braucht immer viele Informationen, viel technische Details. Ein visueller Typ, für den muss das einfach nur gut aussehen. Ja? Der muss einfach dort sitzen und der zieht sich. für den muss es nicht funktional sein, sondern einfach nur gut aussehen. Für den kinästhetischen Typen muss es sich nicht nur gut aussehen, sondern es muss sich auch super anfühlen. Das heißt, die achten auch gerade auf Bequemlichkeit oder sonstige Sachen. Ne? Und das sind einfach, Frauen sind meist kinästhetische Typen. Man kennt es, wenn die in den Laden reingehen, dann packen die alles an beim Shoppen, dann gucken die sich wirklich jedes Teil an, fassen alles an und und und. Wir Männer, wir sind da einfach ganz anders gestrickt. In den meisten Fällen sind wir entweder visuell oder auditiv. Ja? Jeder Mensch ist eine Kombination. Bei dem einen ist stärker das ausgeprägt, bei dem anderen schwächer das. Aber ihr müsst gucken, was ihr für eine Zielgruppe habt. Und gehen wir mal zurück zu der Baumaschine. Wir haben die Bohrmaschine und wir wissen ja, die Bohrmaschine wird vermutlich sehr wenige Frauen kaufen. Das heißt, die Zielgruppe können wir ja schon mal ausschließen. heißt, im Normalfall haben wir jetzt keinen, haben wir dann entweder Männerkunden und ein Handwerker wird nicht eine einfache Bohrmaschine von euch kaufen, sondern der wird irgendwelche Makita-Sachen oder sonstige Sachen kaufen, Markenartikel, womöglich bei Obi oder sonst wer. Das heißt, es bleibt eventuell der Heimwerker, der zu Hause ein bisschen was bohrt, als Kunde für euch. Das sind meist Männer, weil die Frauen werden zu Hause nicht allzu viel tun, ohne da jetzt die Frauen angreifen zu wollen oder so. Aber die Männer werden meist irgendwie irgendwas bohren, irgendwas handwerklich machen. Also wissen wir, wir haben schon eine Männerzielgruppe, Heimwerker. Und was sind das meist für Menschen? Wenn man sich überlegt, angenommen, du wärst jetzt Heimwerker, du kaufst eine Bohrmaschine. worauf achst du? Achtest du darauf, dass sie gut aussieht? Nee, also visuell eher nicht. Achtest du auf die... Wie sie sich anfühlt in der Hand? Auch nicht. Du achtest darauf, was sie für technische Details hat. Vielleicht Stärke, Wattanzahl, was auch immer. Ne? Und so musst du auch dein Listing aufbauen. Du hast eine Zielgruppe, die eine auditive Zielgruppe ist, die ein auditives Produkt vor sich hat. Also richtest du dein Listing, deine Bilder auf technische Details an und schreibst nicht rein, diese Bohrmaschine fühlt sich super in der Hand an, sondern diese Bohrmaschine hat, das äh, hat 80 Watt mit äh, drei Stärken und äh, ähm, Doppelschutz, äh, was weiß ich nicht, alles Mögliche, ne, was da gibt. Und ähm, du schreibst alle Infos rein, ballast die zu mit Infos, ne, aber vernünftig in einem Text untergebracht. Ja, Und genauso gehst du auch die Bilder an. Würdest du die Bilder so machen? dass sie nur auf Fühlen ausgelegt sind, würde der Heimwerker es nicht kaufen. So Und das heißt, du erhöhst deine Conversion-Rate durch verkaufspsychologische Texte. Und da musst du einfach ein bisschen ähm, im Optimalfall gucken, dass dein Listing vor dem Launch perfekt ist, weil ansonsten verbrennst du massives Geld da. Egal, ob du über Tester Testernetzwerke gehst, ja, wo du denen das Geld erstattest, weil du verlierst dein Ranking, wenn dein Listing nicht gut ist. Oder ob du das über PPC machst, die Klicks-Rate so schlecht ist, die Conversion so schlecht ist. Du verlierst Geld, egal was du machst in diesem Fall. Also achte darauf, dass das Listing gut ist und dann kannst du einen vernünftigen Launch hinlegen. Punkt Nummer drei ist PPC. Ich habe es eben angesprochen. Ja, Das Gleiche geht für Listing natürlich mit PPC einher. Das heißt, wenn dein Listing schlecht ist, ist sein PPC auch wahrscheinlich nicht so gut. Das sind Grundvoraussetzungen, die müssen einfach gegeben sein. Und dann ist es so, die, bevor du PPC schaltest, bitte tu mir einen Gefallen, beschäftige dich mit der Thematik. Es gibt so viele Faktoren bei PPC und es keine perfekte Strategie, das habe ich eben gesagt, aber die meisten Leute verstehen es einfach nicht. Die verstehen nicht, wie PPC funktioniert. Und du musst verstehen, wie es funktioniert, welche, was Broad, Exact Phrase Keywords sind, was, ähm, was in Exact Keywords noch alles reinfällt, ob Rechtschreibfehler, ob Plural, Singular, was auch immer. Ne? Du musst verstehen, was du dort abbildest. Ansonsten kriegst du falsche Daten raus und machst ein falsches Targeting und deine Werbekampagne wird nicht laufen. Die wird nicht gut performen. Und du musst einfach darauf achten, dass du dein PPC-Verständnis so auffrischt, dass du kontinuierlich besser wirst. Ansonsten verlierst du massives Geld. Glaub mir. Du butterst putter, Geld in eine Werbekampagne rein, ja? in der du vielleicht auf Wörter rankst, die komplett irrelevant sind, weil du nicht weißt, wie du die ausgerichtet hast, auf der einen Seite vom Gebot her, auf der anderen Seite als Broad Phrase exakt oder so, und damit geht das Ganze in die Hose, das kann ich dir sagen. Und dort verprassen die meisten Leute viel Geld und das bei mehreren Artikeln natürlich umso mehr. Also versuch einfach, dein PPC-Verständnis aufzufrischen. Alles, was du über PPC finden kannst, zu lesen, dir anzuschauen, damit dein Verständnis besser wird. Und dann wirst du gute Chancen haben, auch dort kein Geld zu verbrennen. Das sind die wichtigsten drei Faktoren, warum jemand bei Amazon FBA Geld verbrennt oder nicht. Wenn du all diese drei Faktoren berücksichtigst, bist du wirklich gut ausgestattet, um halt wirklich jegliche Fehler, die in diesem Bereich noch passieren können, zu überwinden. Aber machst du diese drei Fehler falsch, hast du ein Problem, weil das verbrennt dir, das kostet dich Geld, das verbrennt dir Geld und da wirst du wirklich riesige Probleme bekommen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ähm, wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich jederzeit an uns wenden. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, bleib gesund und bis bald, euer Anthony.